Herzlich willkommen zu den Motorrad-Nachrichten. Es gibt wieder ein paar Neuigkeiten. Zum einen haben wir ja eine Auslosung von dem äh, Yamaha yacht Pack. dann gibt es wieder was Neues zu gewinnen, dazu aber später noch mehr. Äh, und wir haben natürlich auch wieder ein Foto der Woche und noch ein paar interessante Geschichten. Uh, fangen wir an mit Foto der Woche. Der Sebiru, Ru, das ist der Sebastian, der hat mich in Instagram markiert unter Hashtag MeindlRacing. Uh, da ist er wohl noch auf seiner Suzuki gesessen mit einem richtig geilen Elbow Down außen vom Slowake Ring das Witzige war ich habe Slowake -Ring noch nicht gelesen habe die Curbs gesehen und sage hey das muss ja am Slowake Ring gewesen sein und dann sehe ich erst ah, Slowake Ring alles klar richtig geile Körperhaltung ähm, schreib mal gerne in die Kommentare ob du dich im Moment mit der Kawasaki weil das Sebastian fährt nämlich im Pro Superstock Cup auf einer Kawasaki ZX10R ob er sich da auch so leicht tut weil ich habe nämlich von ihm mit der Kawa noch keine solche Fotos gesehen würde mich mal interessieren was da so die Hintergründe sind wie er sich fühlt von dem einen auf das andere Bike Aber das auf der Suzuki hier schaut richtig ordentlich und knackig aus. Wieder zum Thema Elbow Down. Das muss nicht sein. Es ist nice to have. Man muss das nicht machen, um richtig schnell fahren zu können. Ähm, da habe ich aber schon in vielen Videos unter anderem was besprochen. So, dann gehen wir mal kurz über ins Thema Racing. Ähm, wir haben ja die. <lacht> man muss fast sagen, ähm, die Superbike WM war in Donington. Äh, war richtig interessant dieses Mal. Jetzt muss ich mal hier, jetzt ist das Computer lackt. braucht man nicht rausschreiben. Öffnen bitte. Mac, Windows User, wenn umsteigt auf Mac, dann dauert es ja noch wieder. Ähm, WSBK in Donington Park war mal wieder komplett anders und zwar hat der äh, Toprak extrem dominiert auf der Yamaha, was irrsinnig interessant ist und auch im Endeffekt wieder. Die Yamaha zeigt, warum sie so gut oder was sie so gut kann, muss man mal ein bisschen dazu sagen. Weil am Donegan Park ist nämlich Leistung nicht wirklich relevant, sondern das Handling und Kurvenspeed. Und das zeigt zum Beispiel ähm, die MotoGP in Assen, das zeigt jetzt die ähm, Superbike-VM äh, im Donington Park, äh, dass die Yamaha halt extrem viel Kurvenspeed fahren kann und alle anderen Motorräder da ein bisschen Probleme haben. Speziell auch Ducati hat Riesenprobleme gehabt. Scott Redding, der ist fast verzweifelt, der hat richtig gekämpft mit dem Motorrad. Auch Johnny Ray hat so ein bisschen, naja, andere wäre glücklich, wenn er das dieses in diesem Wochenende erzielt hätte wie Johnny, aber für einen Johnny ist es halt nicht so gut gelaufen, hat jetzt auch den Leader abgegeben an Top also dem WM-Leader, was für einen Johnny dementsprechend hart im Nehmen ist wahrscheinlich. Allerdings macht es für uns als Zuschauer das Ganze wieder sehr interessant und auch sehr abwechslungsreich. Was man allerdings überhaupt nicht versteht, was mit dem Folger auf BMW los ist, warum funktioniert das nicht? Sie haben ein neues Chassis, was auch immer Sie genau, genau gemacht haben, da steckt man nicht so wirklich drin, da geben Sie auch nicht viel aus. Die Erwartungen waren hoch, aber letztendlich hat es nicht funktioniert. Komischerweise waren die anderen BMWs ähm, relativ gut dabei äh, und auch im Podium, was ist mit dem Folger los? Ich weiß es nicht ist es vielleicht das, was damals in der MotoGP auch war, Druck selber zu hoch gesetzt und dann nicht liefern können. Man sieht auf jeden Fall anhand den Fotos von ihm, dass die Körperhaltung einfach schon eine andere Sprache spricht. Es ist sehr verkrampft, er fühlt sich anscheinend wirklich nicht so wohl, das muss aber nichts mit dem Motorrad zu tun haben, muss auch nicht zwingend mit ihm zu tun haben, aber vielleicht die Kombination, irgendwas passt nicht. Der Druck oder, oder, oder die Psyche, was auch immer. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Es ähm, ist eigentlich schade, dass, dass einer der Deutschen, der eigentlich durchaus das Talent hätte, ähm, letztendlich da hinten mitfahrt und nicht vorne dabei ist. Es wäre schon schön gewesen. Schreibt es, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich möchte auch immer gerne ein bisschen mit der Community einfach mal sehen, was ihr davon denkt, um so ein bisschen so einen Austausch zu haben. So, dann gehen wir über in kostengünstiges Racing für vielleicht fast jedermann. Ich war dieses Wochenende, habe ich den den Leon Langstättler vom F73 Academy Team, der eigentlich IDM Superbike fährt, der hat jetzt einen Gaststart am Nürburgring äh, in Pro Superstock Cup gemacht und ich habe den da begleitet im Thema Data Recording und Fahrwerk, dazu später aber noch mehr. Und in diesem Rahmen des Pro Superstock Cup ist der Twin Cup. Und ich habe den gar nicht wirklich auf dem Schirm gehabt und wer den von euch auch noch nicht auf dem Schirm hatte, sollte das unbedingt mal machen, denn ähm, der Twin Cup ist echt ein total lustige und doch auch spannende Rennserie und zwar sind zugelassen äh, aktuelle Suzuki SV650 Gladius ab dem Baujahr 2008 oder Kawasaki Z650 und Yamaha MT07 und die maximale Leistung der Fahrzeuge darf nur 78 PS haben und die die ganzen Starter oder die im Rahmen dieses Cups nennen dass diese Art von Motorrad ähm, äh, ja, netterweise bagger. Äh, und das ist extrem interessant, weil die hören sich für mich alle gleich an. Und ja, ich glaube, sie hören sich auch wirklich alle gleich an. Und Leistung ist halt wirklich keine vorhanden und das Motorrad ist halt nicht wirklich das Motorrad zum Rennen fahren. Aber das Ganze macht es irrsinnig interessant. Das, äh, das, glaub ich glaube, sie dürfen maximal 42 Starter haben und ich glaube, die sind voll. Äh, ich glaube, dass. Also 40 sind es auf jeden Fall gewesen, wenn es sogar wirklich 42 waren, die sind voll und es ist ein riesen Starterfeld und die sind alle irrsinnig dicht beisammen und, und halten extrem rein, so irgendwie nach dem Motto. Weil es eh egal ist, weil das Motorrad kostet nichts und, und so, irgendwie so fahren die im Gefühl und die, die stehen zu vier, zu fünf nebeneinander am Ende der Geraden, brem, bremst später, so nach dem Motto und lenken alle fünf gleichzeitig ein und der, wo zuckt, der hat halt verloren, so nach dem Motto, also wirklich, er war echt spannend zu, zu, zum Zuschauen, war fast spannender zum Zuschauen als ähm, die Superbikes obwohl die natürlich viel schneller waren, obwohl es da auch nicht so viel gefehlt hat. Ich glaube, die schnellste Twin Cup Maschine, ich weiß nicht, was das war, ob das eine Yamaha oder... Äh, die ist gefahren 2 Minuten 12 auf der großen Strecke am Nürburgring und die Superbikes waren mit 1,59 dabei. Also das war für 78 PS schon ordentlich zügig, was die aufgeführt haben. Unbedingt mal beim Pro Superstock Twin Cup vorbeischauen, sich das mal anschauen und vielleicht auch gerne mal einen Gaststart machen oder so. fürs ganze Jahr kostet die Einschreibung 3490 Euro. Das ist eigentlich okay, wenn man bedenkt, dass das die Bikes auch nicht so teuer sind. Also äh, unterschätzt die Rennserie, vielleicht auch mal einfach vorbeischauen oder auch mal als Gast zuschauen ist er ja jetzt wieder möglich. Ähm, so, dann kommen wir ein bisschen zu den mindl News. Also, wie ihr seht, wir haben viele Fahrwerke in letzter Zeit gemacht. Ähm, viel, viel Bereich, Fahrwerk, Federbeine, äh, hier zum Beispiel Yamaha sechs 6 ist ist, verbauen wir morgen, ähm, ganz viele Geschichten im Moment macht, auch Cover, haben wir wieder was gemacht und so weiter. Ähm, <lacht> ich denke, das Erfreulichste im Moment ist so, dass ich, äh, wie vorher schon kurz angesprochen, ähm, beim, ähm, beim 50-Team, den Leon Langstättler, äh, Data-Recording und Fahrwerk betreue und den somit schneller mache oder versuche, schneller zu machen. Wir haben jetzt den ersten Test gehabt am Nürburgring, der dann eben Gaststadt macht pro Superstock gehabt und äh, in zwei Wochen ist IDM uh, Superbike am Nürburgring. Und da bin ich wieder mit dabei, unterstütze den Leon, schauen wir mal, wo wir mit den Zeiten hinkommen. Uh, beste Zeit von ihm war jetzt 2,00 und 4 Zehntel. Um, Ideal Lab hatten wir schon von 58. Also das heißt, wir sind auf einem guten Weg. Um, da ist natürlich meine Aufgabe, so ein bisschen Fahrer und Motorrad schneller zu machen. Das in Kombination oder auch das Motorrad auf den Fahrer oder den Fahrer aufs Motorrad abzustimmen. Und das ist eigentlich ein geiles Team. Um, weil wirklich, äh, 50 hat da einiges engagiert, da sind gute Mechaniker da, die haben wirklich ein top vorbereitetes Rennteam auf die Beine gestellt, innerhalb kürzester Zeit. So und jetzt äh, suchen man noch Sponsoren, die quasi mich finanzieren, da dort dabei zu sein, weil das Budget ist knapp ähm, vom 50 und vom Leon, weil die haben natürlich schon alles Herzblut und alles, was sie haben, da rein investiert. Wir sind schon gut dabei, wir haben eventuell zwei Sponsoren, die interessiert sind, da meine Kosten zu decken, um quasi, dass ich bei jedem Event da dabei sein kann und Leon und vielleicht auch später 50, wenn der dann auch einsteigen kann, wenn viel genug Geld da ist, äh, unterstützen kann. Sehr interessant. Ähm, so, dann war ich extrem viel auf Events in der letzten Zeit, deswegen vielleicht auch YouTube-Videos so ein bisschen geschrumpft. Christoph war auch viel auf Events mit dabei. Das war Priorität, wir haben viel abgearbeitet, wir haben auch einige Gutschriften abgearbeitet vom letzten Jahr. Ich hoffe, das sind jetzt bald einmal alle weg, das sieht auch gut aus, ein paar haben wir zurückbezahlt, weil es einfach nicht mehr ging, sonst, sonst hätte die Woche, hätte der Tag hätte 40 Stunden haben müssen, ähm, wirklich extrem viel gearbeitet, alleine im Juni 6500 Rennstreckenkilometer ich gefahren und jetzt bin ich ganz froh, dass ich bis Ende Juli mal nicht mehr fahren muss, muss, muss ich echt sagen, bin ich ganz froh. Aber Ende Juli haben wir ein richtig geiles Doppel-Event, gibt es auch einzeln zu buchen, mit zwei Tage Misano und drei Tage Rijeka in einer Woche, also sprich Ende Juli, Sommer, Hitzeschlacht, wird aber richtig cool, weil da kann man halt am Abend, am Abend schön mal ans Meer fahren mit dem Fahrrad oder mit dem Roller und ein bisschen... Und ein bisschen äh, sacken lassen, das Ganze, wenn du mit dabei sein willst. Das ist eigentlich ein ursprünglich ein Event für Fortgeschrittene gewesen. Habe es aber auch für Einsteiger gemacht, weil relativ wenig Buchung und relativ wenig ähm, Interesse da war. Vielleicht haben die Leute auch ein bisschen Angst vor Reisen ins Ausland. Äh, und ich kann euch aber wieder mal sagen, es ist kein Problem. Corona-Test machen, äh, Schnelltest machen, dauert 10 Minuten. Und ähm, dann kann man die wupps über die Grenze. Mache ich seit Monaten. Ich bin so viel über die Grenzen gefahren in den letzten Wochen wie... Niemals zuvor. Eigentlich. So, dann kommen wir mal schnell zum Auflösung des Gewinnspiels. Ähm, da ging es um dieses Yamaha Heck. Von meiner Ja, da wo mir die Kette gerissen ist. Das ist quasi das ist echt Carbon, ne? also sehr hochwertig. Ähm, das ist halt was zum entweder wieder herrichten oder an die Wand hängen. Ähm, das konnte man gewinnen. Und jetzt schauen wir mal, wer das gewonnen hat. Ich muss mal hier gucken. Haben wir aufgeschrieben. Genau. Der Julian Weber, Julian Weber hat es gewonnen. Julian, schreib uns eine E-Mail an eingeblendete E-Mail-Adresse und dann schicken wir dir das Heck zu. Danke fürs Mitmachen, viel Spaß mit dem Heck, was auch immer du damit machen wirst. So, neues Gewinnspiel. Ähm, wir haben zu verlosen, und zwar von Renngrip, dieses Mal wieder, ähm, ein Kettenreinigungsset, inklusive Handschuhe. Kettenreinigungsset, um die Kette sauber zu machen mit einer vernünftigen Bürste, äh, inklusive Kettenspray für den Nachgang. Äh, ist also halt ein Set, das kann man da bestellen im Wert von ich weiß, 25, 30 Euro vielleicht. Gibt es bei uns zu gewinnen. Was du dafür machen musst, ist relativ simpel. Schreib einfach unten in die Kommentare Kettenreiniger Renngrip. Bitte keine Hashtags. Hashtag macht ähm, den Algorithmus von YouTube kaputt. So, und dann losen wir das aus. Dazu gibt es wie immer eine Grußkarte von mir. Kann man hier ein paar, die werden handsigniert und mitgeschickt. Gibt es Mittlerweile aber auch einfach so zu bestellen, kostenlos. Ähm, einfach bitte den Christoph eine E-Mail schreiben, eingeblendete E-Mail-Adresse. Ähm, solange der Vorrat reicht, wir bestellen da immer ein paar nach, schicken die raus, ich signiere die. Und ähm, wir können dann natürlich nicht unendlich viele verschicken, weil sonst habe ich irgendwann mit Porto-Gebühren mehr Kosten als alles andere. Aber so ein paar im Monat, so 50 bis 100 Stück im Monat, verschicken wir schon. Ähm, einfach kostenlose Grußkarten mit eins der Immer eines der besten Fotos, die es halt von mir gibt. Ähm, gibt es noch verschiedene. Also, äh, das war es so ein bisschen mit den News. Äh, ich hoffe, das Video war ein bisschen spannend. Gibt es gerne einen Daumen hoch. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Äh, mitmachen, ähm, Kettenreiniger, Renngrip in die Kommentare schreiben und dann einfach ähm, mitspielen und gewinnen. Und ähm, genau, wenn du... Äh, auch von mir in deinem Foto erwähnt werden soll in dem Video, dann markiere mich doch einfach unter dem Hashtag MeindlRacing in Instagram. So weit, so gut. Ich glaube, so weit habe ich alles, oder? Passt. Okay, danke fürs Zuschauen. Ähm, schöne Woche euch noch. Viel Spaß. Danke und bis bald.